Es ist Donnerstag, der 10. Mai 2018. Dies ist die Sendung Macht und Menschenrechte von unser Politikblog. Heute geht es um die Polizeiaufgabengesetze. Mein Name ist Volker Reusing und ich spreche heute mit Ulrich Breme vom Arbeitskreis Demokratie, Außenpolitik Europa von der Ökologisch-Demokratischen Partei. Ja, hallo Uli. Ja, hallo. Ähm, du hast einen Antrag initiiert, einen Initiativantrag, ähm, der ähm, äh, letzte Woche Sonntag beim Bundesparteitag der ÖDP beschlossen worden ist, ja. ähm, zu den geplanten Änderungen der Polizeigesetze von Bund und Ländern. Ähm, was äh, ist Inhalt des Antrags? Was sind die Kernaussagen? ja dann ähm, ja, mach mal kurz gucken wo habe ich das geliegen ähm, wir haben hier, ähm, hier ich muss jetzt mal mein Zettel suchen hier ist er geblieben hier ist der Zettel auf dem Tisch ja also die ÖDP hat beschlossen äh, die ÖDP lehnt die schleichende Unterwanderung der bürgerlichen Freiheitsrechte wie dem Grundrecht auf Schutz privater Daten dem Te Telekommunikationsgeheimnis, der Unverletzlichkeit der Wohnung durch staatliche Behörden ab. Unter dem Vorwand der Terrorbekämpfung werden durch die Polizei und andere staatlichen Behörden die Freiheitsrechte der Bürger ausgehöhlt, ohne dass eine tatsächliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung besteht. Damit wird das Prinzip einer unhintergehbaren Trennung von Polizei und Geheimdiensten aufgegeben. Und dagegen Protestieren wir dagegen richtet sich die Resolution. Ähm, ja, im Kern geht es darum, dass eben auf Landesebene der Polizei immer mehr äh, nachrichtendienstliche Mittel äh, gegeben werden und äh, dadurch wird es eben immer mehr möglich, dass auch die Polizei, äh, ja, dass da, äh, dass die immer stärker nachrichtendienstlichen Charakter bekommt, dass sie wie ein Geheimdienst operiert und ja, damit wird natürlich auch das Vertrauen, das man eigentlich in die Polizei hat, zerstört. Heute haben ja zahlreiche Medien berichtet. Heute am 10. Mai hat es eine Großdemonstration gegeben in München. Geschätzte 30.000 Teilnehmer. Die ÖDP ist dort mit dabei. Auch FDP und Grüne und linkere Parteien und zahlreiche NGOs. Und nächste Woche Dienstag, habe ich gelesen, soll ähm, das neue Polizeigesetz im Bayerischen Landtag ähm, ähm, beraten und vielleicht auch schon beschlossen werden. Ja, ja sind wir lange hin, ja. Ja, ähm, also es ist so, dass, dass wir eben, dass ich eben sehe, dass das unter äh, dem Innenminister, Bundesinnenminister Seehofer, dort alles erarbeitet wurde und der ist jetzt nach Berlin gegangen, ist jetzt Bundesinnenminister geworden und äh, daher sehe ich eben, dass das, was wir äh, dort in Bayern erleben, dass das jetzt überall in allen anderen Bundesländern äh, sich auch umgesetzt wird. Das ist CDU-CSU-Politik und ähm, also auch in Niedersachsen, in NRW, ich habe gehört, Sachsen und Thüringen und woanders wird auch schon darüber diskutiert, wie man jetzt das Polizeirecht weiter ausweitet. Ja, und ähm, das ist zum großen Teil äh, eben auch verfassungswidrig, was da beschlossen wird meiner Meinung nach. Es gibt also auch Datenschutzbeauftragte des Landes Bayern, die sich dazu ganz klar, also der, Landesschutz, der Landesdatenschutzbeauftragte von Bayern hat sich dazu ganz klar geäußert dass eben der Zugriff auf Daten, so wie er dort in dem Gesetzentwurf äh, umgesetzt werden soll, äh, dass das eben verfassungswidrig ist. Und zum Teil ist das auch schon beschlossen worden, also wenn es jetzt um das Gefährderstrafrecht geht, dort ist also schon beschlossen worden, dass man Menschen, die man als Gefährder ähm, klassifiziert, dass die ähm, anders, andere Rechte haben als normale Bürger, ne? dahinter steckt, ein politisches Konzept, das sogenannte Feindstrafrecht. Das ist 1985 von einem äh, Strafrechtler, von einem Herrn Jakobs, äh, entwickelt worden. Und darauf geht das zurück. Und äh, das heißt eben, dass man äh, unterscheidet zwischen Bürgern und Feinden der Gesellschaft. Und ein, der, der Gefährder, also der Feind, der soll andere Rechte haben, weniger Rechte haben als der Bürger. Und äh, sowas gab es auch schon in der Zeit des Nationalsozialismus. Ne? Da hat man dann eben von Volksschädlichen gesprochen, äh, die man in Schutzhaft nimmt. Und da wurden als Volksschädlinge wurden eben alle möglichen äh, Kategorien dann dazu gerechnet, die eben die Nazis da im Weg waren und äh, die sie bekämpfen wollten. Und genau. Es gab ja dann auch die entsprechenden Polizeireformen dann der Nazis, dass sie also ein Reichssicherheitshauptamt auch geschaffen haben. Und genau darauf, daraus äh, folgt ja auch, dass wir eine, ein Trennungsgebot haben äh, zwischen Polizei und Nachrichtendiensten. Und äh, durch so eine Gesetzesreform wie das Polizeiaufgabengesetz in Bayern und auch in den anderen Bundesländern, ähm, ist durch diese Reform der Polizeigerechten Gesetze wird diese Trennung eben, aufgehoben zum Teil und immer weiter ausgeweitet. Und das ist etwas ja, wo ich mir Sorgen mache. wo Ich mir sage, das ist nicht gut. Das, das führt in eine falsche Richtung. Und ich sehe diese Entwicklungen eben auch in einer ähm, ich sag mal in einer in, in einer Entwicklung, ne? Also 2007 war der war, war also Schäuble, der Bundesinnenminister, da hat er also dafür geworben dass die Folter wieder eingeführt werden sollte gegenüber Gefährdern oder dass man sogar Terrorverdächtige ermorden solle, hat er in einem Spiegelinterview gesagt. Und ähm, ja, ähm, dann das Bundesverfassungsgericht hat Schäuble's Gesetze zur Vorratsdatenspeicherung dann äh, verboten. Und äh, jetzt erleben wir eben, dass dieses Thema jetzt wieder nach oben kommt. Ne? Also die Große Koalition hat im letzten Jahr 2017, also wieder die Online-Durchsuchung äh, von Computern, also mit Staatsprojanern ähm, legalisiert, also ein neues Gesetz dort geschaffen. Und ja, die Länderpolizeien wollen jetzt auch mit diesen Mitteln arbeiten. Also nicht nur die Geheimdienste, auch die äh, Polizeien wollen das. Und ähm, ja, es werden dann eben Keylogger eingesetzt, mit denen man Tastatureingaben aufzeichnen kann, speichern kann oder auch manipulieren kann oder die Technik ganz blockieren kann. Da gibt es eben mehrere Möglichkeiten und es werden Router manipuliert, mit denen man dann diese äh, Mitschnitte dann auch äh, wegsenden kann und erfassen kann. Und es werden auch eben neue Bundesbehörden gegründet, das ist auch äh, Ende 2017 passiert. Da hat man eine, in, im Südosten Münchens hat man eine neue Bundesbehörde äh, geschaffen, Zentralstelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, CITES, und dort werden Hacker beschäftigt, die für die Polizei oder das BKA, den Verfassungsschutz oder Bundesnachrichtendienst äh, dann äh, sozusagen Computer knacken und äh, da irgendwie äh, diese Gesetze dann anwenden. Und ja, es geht ja so weit, dass im Ende äh, letzten Jahres auch der damalige geschäftsführende Bundesinnenminister Thomas de Maizière dann auch äh, die Industrie verpflichten wollte, also digitale Einfallstore für das Ausspionieren von Computern einzubauen, dass die Industrie gezwungen wird, eben äh, dass, dass Computer, Smart-TVs, Autos oder ähnliches, äh, überall wo Computer drin sind, das ist ja fast, äh, wird ja immer mehr, äh, dass man da eben, dass der Staat dort die Möglichkeit hat, dort dann auch reinzukommen. Und ja, das betrifft unsere Lebenswelt und unsere Privatsphäre, wo das ja, immer stärker wird und ja mit den neuen Polizeigesetzen, Polizeigesetzen entsteht da jetzt ein, ein neuer Höhepunkt, sage ich mal. Ne? Also die Vorratsdatensammlung kann von der Polizei genutzt werden, es gibt die Funkzellenabfrage, wo man gucken kann, wer ist alles bewegt sich in einer Funkzelle, von einem Hand Handymast zu sagen, wer ist da in der Nähe, die Kennzeichenerfassung von Fahrzeugen, von Autos äh, wird legalisiert, ähm, auch die heimliche äh, Kennzeichenerfassung als Massendatenerfassung eben. Ja, man kann Daten und Bilder sicher, sicherstellen. Ähm, und äh, das widerspricht auch dem Grundgesetz. Äh, ist der Richtervorbehalt bei der Überwachung und bei der Ingewahrsamnahme, also Festnahme, ähm, äh, kann übergangen werden. In Bayern drei Monate. In anderen Bundesländern das sind das nur andere Fristen. Aber, ähm, Gut, äh, sowas kann man auch weiter missbrauchen. Ich will gar nicht sagen, dass die jetzige Landesregierung das jetzt ganz massiv einsetzen wird. Aber dieses Recht, äh, wenn das beschlossen ist, ist gültig. Und ja, wir, wir werden uns damit auseinandersetzen müssen als Bürger, eben, was das bedeutet. Ich entnehme bisherigen, also, dass da vor allem dort drei große Knackpunkte sind. Einmal unverhältnismäßige Eingriffe in den Datenschutz. Einmal Aufweichung der Trennung zwischen äh, Polizei und Geheimdienst und äh, einmal ähm, die Voraussetzung und die Dauer, äh, wie lange man Menschen wegsperren kann, ohne strafrechtliche Verurteilung, ohne dass ein Richter das überprüft. Ja, also das Recht ist da, dass man nach drei Monaten in Bayern, äh, dass das ein Richter dann prüfen muss und dann jeweils für drei Monate äh, dass man dann die Gefahrsamnahme weiter fortgesetzt wird. Jetzt war das maximal 14 Tage, auf 14 Tage begrenzt. Jetzt ist das äh, unbegrenzt möglich. Ja? Und äh, gut, jetzt kann man sagen, in anderen Bundesländern gibt es andere Fristen, aber äh, grundsätzlich ist es einfach so, dass meiner Meinung nach so etwas nicht, nicht richtig und angemessen ist. Äh, es ist einfach notwendig, dass ein Richter über freiheitsentziehende Maßnahmen entscheidet. Und äh, ja, das Daran sollte man festhalten und das darf nicht aufgegeben werden. In Nordrhein-Westfalen, habe ich in der Taz gelesen, da äh, ist bisher möglich, also bei Leuten, die man für Gefährder hält, sie zwei Tage in Gewahrsam zu nehmen, damit sie eben in diesen zwei Tagen ihre Tat, wo man vermutet, dass sie sie begehen wollen, nicht tun können. Und das will man jetzt auf einen Monat ausweiten. Das ist ja auch schon eine äh, riesige Ausweitung. Oder was die neue Osnabrüssel-Zeitung geschrieben hat in Niedersachsen auf 74 Tage und Bayern so, jetzt sogar äh, drei Monate. In Bayern scheint es auch äh, am krassesten zu sein, wenn man sich das anschaut, diese Fristen. Ja gut. Hm. Ja, wir werden sehen, was da passiert. Äh, aber ähm, also, ich glaube, dass es zunächst so ist, dass, äh, dass diese Ingenuassaufnahme eigentlich eher ein Ausnahmerecht ist. Aber man kann das natürlich ausweiten. Ne? Und ähm, mir ist nicht ganz klar, wofür das gemacht wird, was das für einen Sinn haben soll. Also ähm, ich vermute, dass man mit diesem Recht irgendwelche Gefährder oder Leute, die man für Gefährder erklärt hat, äh, dass man die dann einfach äh, festhalten kann und äh, ja, dass man die so lange einsperrt, wie, sie, wie man möchte. Also was ich schon mal in der Zeitung gelesen habe, ist zum Beispiel, wenn da bekannte Hooligans sind, die äh, sich mit äh, was aktenkundig ist, dass sie sich prügeln wollen mit äh, eben Hooligans von einem anderen Fußballverein, dass man sie dann zu bestimmten Spielen dann nicht, äh, nicht anreisen lässt. Ähm, und mir ist jetzt nicht geläufig, in welchen Fällen man das heute schon anwendet, die Leute kurzfristig jetzt nicht nur bestimmte die Anreise zu bestimmten Orten zu verwehren, sondern sie direkt zwei Tage einzusperren in Nordrhein-Westfalen. Ja, also... Ich bin der Meinung, äh, es muss möglich sein, in einem Rechtsstaat, dass ein Richter so etwas entscheidet. Wir brauchen so ein Recht nicht. Äh, und ähm, ja, ich bin grundsätzlich gegen ein Gefährderstrafrecht. Ich bin gegen Feinstrafrecht und bin der Meinung, das ist ein Verfassungsbruch. Das steht im Gegensatz zu den Normen des Grundgesetzes. Und äh, die Freiheitsrechte des Grundgesetzes sollen dem Bürger Schutz vor dem Staat und seinen Behörden bieten. Und ähm, ja, das ist eine Reaktion auch auf die Erfahrungen mit der Realität totalitärer Staatsformen. Wir haben ja auch in, äh, ja? wir haben ja auch ein äh, Grundgesetz ähm, ein Hausfrieden und wir haben ja auch ein Fernmeldegeheimnis äh, und auch in diese Grundrechte darf ja nur verhältnismäßig eingegriffen werden. Und ich frage mich, wenn so ein Staatstrojaner ist, ob das dann nicht schon eher ähm, dem Hausfrieden sogar zuzuordnen ist und nicht nur Fernmeldegeheimnis. Wenn die jetzt nicht nur E-Mails ja, mitlesen. Es natürlich immer mehr Rechte so etwas. Also, ähm, also am Ende wird es, es zerstört es jedenfalls die Privatsphäre. Ne? Und äh, die Privatsphäre ist ein ureigenes Menschenrecht. Und die Grundbedingung eines würdigen und respektvollen Lebens. Und die Privatsphäre war immer ein Bestandteil der Würde des Menschen. Und Edward Snowden hat gesagt, äh, Privatsphäre ist ein Menschenrecht. Die Privatsphäre ist ein Abwehrrecht der Bürger gegenüber dem Staat. Diese Rechte wurden nicht für die Eliten geschaffen. Das Überwachungssystem existiert, um die Eliten zu, sch zu schützen. Also das sagt Edward Snowden. Und der hat das weltweite äh, Überwachungsnetz sozusagen ähm, der NSE mit administriert. Ja, der weiß nun wirklich, wie das funktioniert und was da passiert. und ähm, ja. Den besten Zeugen kann man eigentlich nicht haben, die man da präsentieren kann und wo man sagen kann: Hier, hört auf diesen Mann. Ja, und das ist ja dieses Prism ist ja von der NSA, ist ja total verdachtsunabhängig. Da wird ja erstmal massenhaft werden da ja Daten gesammelt, wo man dann hinterher guckt, was man davon gebrauchen kann oder wann man diese Daten auswerten darf. Ja. Hm. Das also ja, ja. völlig Aber wie gesagt, Das Programm ist eben im Bereich der Nachrichtendienste, der Geheimdienste. Aber ähm, jetzt dieses aktuelle Polizeirecht, das äh, ist eben ähm, sozusagen ähm, in, auf der Seite der Polizei. Und ähm, diese Grenze zwischen Polizei und Geheimdienste soll eben aufgelöst werden. Also das ist... Ähm, man, man sieht also, dass sozusagen ähm, die Polizei immer mehr Rechte bekommen soll, äh, dass sie Informationen von Geheimdiensten bekommt und dass sie auch Daten, die sie erhoben hat, dann an die Geheimdienste weiterleiten kann. Und also beim Bayerischen Polizeiaufgabengesetz ist es sogar so, dass das Polizeiaufgabengesetz das neue äh, mehr Rechte der Polizei gibt, Informationen zu bekommen, als das Bayerische Landesverfassungsschutzgesetz überhaupt zulässt. Also, ähm, man sieht daran, dass die CSU daran arbeitet, ähm, also diese Schnittstelle zwischen Nachrichtendiensten und Polizei immer weiter auszuweiten. Und äh, ich halte das für eine falsche Politik. Ich äh, heißt, dass ganze gesellschaftliche Bereiche nach der Logik der Polizei und der Geheimdienste umgestaltet werden. Ich, ich denke mir... Wenn Leute okay. sich, sich kritisch äußern, dass dann der Geheimdienst guckt, sind die Leute okay, stehen die auf dem Boden des Grundgesetzes, das ist ja eine Sache. Aber wenn die Polizei dann auch Aufgaben hat, die, die äh, normalerweise Geheimdienste haben, dann ist das für die Bürger ja gar nicht mehr unterscheidbar, ob gegen sie ein strafrechtlicher Verdacht vorliegt oder ob das geheimdienstliche Tätigkeiten sind oder ob das äh, zur Gefahrenabwehr ist. Das kann ja... Ich denke, für friedliche, sich nur lediglich kritisch äußernde Bürger total eine einschüchternde Wirkung haben. Ja, sicher. Es führt dazu, dass Menschen sich eben auch präventiv verhalten, dass sie eben praktisch sich nicht mehr trauen, ihre Meinung offen zu vertreten. Ne? Aber man muss schon ganz klar sagen, also Geheimdienste haben, eine, haben, also die, haben auch die Aufgabe, eben nach vorne zu gucken, wo Gefahren entstehen können. Und äh, die Polizei hat eben die Aufgabe, also ganz klar, sich an Tatsachen zu orientieren und kann eben auch Menschen irgendwo festnehmen. Und das sind völlig unterschiedliche Aufgaben und deswegen müssen auch ganz andere Mittel dort verwendet werden. Und äh, ich sehe das sehr kritisch, dass also die Polizei auf einmal geheimdienstliche immer mehr geheimdienstliche Mittel in die Hand bekommt. Ich halte das nicht für den richtigen Weg. Ich bin dafür, dass das weiter getrennt bleibt und... Ähm, dass man schaut, was ist eigentlich wirklich angemessen, was ist wirklich notwendig ja, und äh, wie kann man tatsächlich äh, den Gefahren begegnen, die notwendig sind. Und, äh, also Für mich ist das sehr fraglich, ob diese, äh, diese, diese neuen Polizeigesetze tatsächlich ein sinnvoller Weg sind. Ich muss sagen, dass ich das als Widerspruch sehe zum Grundgesetz. und ja, es geht immer mehr in die Richtung, dass Vorratsdaten gesammelt werden, dass die Unschuldsvermutung aufgegeben wird und ähm, ja, und dass man versucht, aus Massendaten, Massendatenerfassungen irgendwelche Gefahren abzuleiten. Und äh, das kann in bestimmten Situationen vielleicht auch mal sinnvoll sein, aber das ist nicht, das kann nicht der der, der Hauptweg von von, von, von Sicherheitspolitik sein oder werden. Ich sehe und muss man klar sagen, das ist nicht die Aufgabe der Polizei. Ich, ich sehe auch mögliche Verstöße gegen Artikel 9 UNO Zivilpakt. Da stehen die Rechte auf Freiheit und auf Sicherheit. Also Freiheit in dem Sinne halt nicht inhaftiert zu sein oder zumindest nicht willkürlich inhaftiert werden zu können. Und das, die gleichen Rechte auf Freiheit und Sicherheit stehen auch in EU, Artikel 6 eu grundrechte -Charta. Und Recht auf Sicherheit ist eben ein Recht auf innere Sicherheit, dass der Staat auch verpflichtet ist, dafür zu sorgen, dass, dass das beides eben auch im Balance zu sein hat. Und ja, ist, das, ist das hier im Balance oder ist das hier erkennbar aus dem Gleichgewicht? Also ich sehe da sehe, dass die Balance verloren geht. Ja, und äh, ich habe da gesagt, was Schäuble eben gesagt hat vor einigen Jahren und ähm, ja, und ich sehe, dass wir dort, dass sich dort diese ganze politische äh, Situation weiter zuspitzt im Bereich der Innenpolitik. Also ich bin der Meinung, dass personenbezogene Daten äh, zum zu einem menschenwürdigen Leben dazugehören und dass wir auch Anspruch haben als Bürger auf ein überwachungsfreies Lebensumfeld. Also Wir haben Anspruch auf eine Privatsphäre, wir haben auch Anspruch auf den Schutz der Wohnung und der Daten, die dort theoretisch erhoben werden können und wir haben Anspruch darauf, dass wir darauf vertrauen können, dass die Polizei äh, ja, äh, sich an Fakten orientiert und nicht an irgendwelchen Mutmaßungen ähm, und ähm, ja, diese der Charakter unserer Gesellschaft ändert sich und es ähm, ist schleichend, das ist langsam. Das ist jetzt nicht so, dass wir morgen alle Angst haben müssen, dass wir da verhaftet werden. Aber langfristig ähm, ändert sich damit auch unser Lebensumfeld und unsere Realität. Und äh, das ist Politik der CDU, CSU in Deutschland aktuell. Und ich bin der Meinung, dass es gut ist, wenn Menschen auf die Straße gehen und sich dagegen stellen. Nehmen wir, wir einmal... Menschen orientieren wie es die mutig ja. da vorangegangen sind und gezeigt haben, dass sie auch bereit sind, ja, für ihre Ideale einzustehen, auch dann, wenn es schwierig wird. Nehmen wir einmal ähm, das, was man ja auch als Begründung zum Teil gegeben hat. Man will äh, mehr gegen den Terror unternehmen, man will vor allem auch präventiv genug tun. Gäbe es denn ähm, zur ähm, Verhinderung von Terroranschlägen sinnvolle andere Maßnahmen, außer diese massive Ausweitung ähm, dieser ähm, vorbeugenden ähm, Haft jetzt auf äh, ein bis drei Monate? Also, also ich denke, es ist wichtig, wenn man das analysieren will, immer genau zu gucken, woher kommen eigentlich diese, diese, diese woher kommt dieser Extremismus, diese Form von Extremismus, mit der man jetzt da äh, äh, konfrontiert wird. Ne? Und ähm, wenn man jetzt wenn man islamischen Terrorismus sieht, äh, dann sieht man, dass das im Wesentlichen religiös radikale Fundamentalisten sind, also Salafisten zum Beispiel oder meistens Salafisten und die benutzen eben das Internet für Propaganda und äh, ja, die radika radikalisieren eben zum Teil ihre Anhänger dann über das Internet mit ihrer Propaganda. und äh, also diese, man muss sehen, also diese äh, religiös-radikalen Fundamentalisten sind schon vorher da und werden auch unterstützt von Regierungen. Ähm, und man sieht ganz deutlich, dass in Frankreich und Belgien, wo Salafisten überall äh, islamische Moscheen errichten konnten, ähm, die dem wahhabitischen Glauben anhängen, dass dort auch eben sehr stark Terrorunterstützer waren. Ne? In Deutschland hat man das verhindert. Die einzige Stelle, wo so etwas war, das war in Bonn, wo damals, das war damals die Bundeshauptstadt, ähm, dort gab es diese Königfahrtakademie, die von Saudi-Arabien finanziert wurde. Und auch in Bonn gab es dann auch einen der ersten Anschläge von, von auf dem Bahnhof, der dann aber schiefgegangen ist in Bonn. Also, aber man sieht also ganz klar, äh, es, äh, es gibt radikös, religiöse. Fundamentalisten, die vorhanden sind und äh, diese Strukturen werden genutzt zur Radikalisierung und zur Verbreitung von Terror. Das ist also das ist eine, dort ist die eigentliche Quelle und die nutzen sozusagen Techniken, die heute eben möglich sind, wie das Internet. Ja, und äh, da muss man ansetzen. Also man muss genau gucken, was sind das eigentlich für, für Leute, die dort eine Moschee aufmachen und wenn dort eben ähm, Ideale gepredigt werden, die in eine Richtung gehen, die nicht mit der Demokratie und mit dem Rechtsstaat äh, vertretbar sind oder, oder vereinbar sind, dann muss man daraus auch rechtliche äh, äh, Schlussfolgerungen ziehen und dort eben auch äh, die Tätigkeit dieser Organisationen begrenzen. Also das halte ich für ganz wichtig. Man sieht eben also sozusagen, dass dieser Terrorismus nicht aus dem Nichts kommt, sondern dass es eben ideologische Strömungen gibt und dass es Regierungen gibt, die so etwas unterstützt haben. Also der IS beispielsweise eben aus dem Gebiet Irak, Syrien, der ganz gezielt versucht hat, mit Internetpropaganda Menschen zu radikalisieren, die Saudi-Arabien, die ihre Moscheen eben dort äh, gebaut haben mit viel Geld und Prediger finanziert haben, wenn man das in Nigeria sieht, was da mit Boko Haram passiert, ne? also, oder früher in Ägypten, wo, wo in Ägypten mal eine ähm, islamistische Regierung an der Macht war, die dann auch versucht hat, äh, Menschen im islamischen äh, Kontext äh, zu radikalisieren, als es um diese Mohammed-Karikaturen ging. Ähm, das wurde ganz klar von der damaligen ägyptischen Regierung eben äh, äh, unterstützt. Diese Radikalisierung und das muss man sehen. Es gibt also praktisch Regierungen, die vorhandene religiös radikale Fundamentalisten unterstützen. Und ähm, dort sind Ansatzpunkte, wo man was dagegen tun könnte. Jetzt, wo man jetzt sagen, wo man das analysieren muss und klar sagen muss, äh, dass äh, dort müssen wir irgendwo gestaltend eingreifen. Das heißt, dass wir jetzt christliche Werte über, äh, über die islamischen Werte legen sollen, das meine ich damit nicht. Aber dass man eben äh, Grenzen auch durchsetzt, das heißt aber nicht, dass Menschen entrechtet werden und dass man den Rechtsstaat als Ganzes damit jetzt äh, versucht infrage zu stellen. Das heißt also, es gar nicht so weit kommen lassen, das sollte so radikalisiert werden, sondern lieber mal ein Geheimdienst da, äh, der die entsprechenden. Sprechende Sprache, der vielleicht Arabisch spricht oder Türkisch spricht, ähm, in die Moschee gehen lassen und hören, was wird da eigentlich gepredigt? Also im Vorfeld gucken, was machen die Leute eigentlich? Es gibt ja viele Möglichkeiten. Also ich denke, es ist wichtig, äh, was jetzt auch gemacht wird von der Bundesregierung oder von den von Universitäten, dass jetzt auch äh, Leute ausgebildet werden, die eben, äh, sagen wir mal so, mit unseren Werten im Grundgesetz vertraut sind, die eben, ähm, ja, also in, auf deutschen Universitäten äh, sozusagen als Prediger ausgebildet werden, als Imam. Ähm, das ist auch ein Weg und äh, das müssen jetzt nicht zwingend Geheimdienste sein, aber man muss natürlich die Informationen, die vorliegen, eben nutzen, um um, äh, sagen wir mal, um eine vernünftige Entwicklung äh, zu fördern. Ja, also das heißt aber nicht, dass man irgendwo in aller Welt Kriege führen muss, wo man solche Konflikte eben verstärkt und ähm, man muss ganz klar eben sich gegen Strukturen wenden, die eben äh, ja solche Fanatisten eben nutzen oder versuchen einzuspannen für ihre Zwecke. Das muss man, also dafür sind auch Geheimdienste da. Das ist jedenfalls meine Meinung ähm, bezüglich Geheimdienste. Also die müssen so etwas identifizieren, erkennen und dann müssen, muss aus diesen Informationen eben auch die Regierung ähm, Schlussfolgerungen ziehen. Ja, und das ist aber keine Aufgabe der Polizei, äh, sondern das ist eine Aufgabe von Geheimdiensten, die dann, Informationen erarbeiten müssen, damit die Regierungen vernünftig arbeiten können. Also äh, daran sehe ich eine Existenzberechtigung für Geheimdienste. Wenn man meint, äh, sowas ist gar nicht nötig, dann kann man die auch abschaffen. Also die Geheimdienste. Aber es ähm, gibt sicherlich sehr unterschiedliche Meinungen zu. Aber was auf jeden Fall nicht nötig ist, ist, dass Geheimdienste dazu verwendet werden, äh, Massendaten zu erfassen. Oder auch die Polizei eben, dass die Massendaten erfassen und dann versuchen, die Bevölkerung zu rastern und äh, dann bestimmte Klassen von Leuten auszufinden, wo man versucht, gern äh, private Daten zu äh, so untersuchen, immer weiter zu vertiefen und dann auf diese Weise zu irgendwelchen äh, Schlussfolgerungen zu kommen. Das ist der falsche Weg, meine ich. Und äh, ja... Ich verstehe. Sicherheit wird nicht äh, erreicht, indem man immer den Datenschutz immer weiter zurückdrängt und äh, indem man mit Daten arbeitet, die äh, quasi eigentlich für ganz andere Zwecke erhoben wurden. Das heißt... Ähm wenn Daten für andere Zwecke verwendet werden, als die für sie erhoben wurden, muss das klar geregelt sein und muss eine Gesetzesgrundlage haben, und die eng genug gefasst ist. Das eine ist sicherlich die Gesetzesgrundlage, das ist richtig. Das andere ist aber auch, dass man also dass man das, was man als Datenschutzrecht kennt, dass man das auch anwendet. Also es ist ein Bestandteil des Datenschutzes, dass man sagt, dass man Daten, zu einem bestimmten Zweck erhebt, also dass man nicht Massendatenerfassung macht, sondern gezielt Daten erhebt und für einen bestimmten Zweck und dass man dann auch für diesen Zweck, für den die Daten erhoben werden, dann die Daten auch verwendet werden. Ja, also ähm, das ist einerseits natürlich eine rechtliche Seite, dass man, dass man das entsprechend im Recht festlegt. Das andere ist, dass man sich auch daran hält, dass man diese Daten dann auch dafür verwendet und nicht für irgendwas anderes. Ja. Ansonsten hat man riesige Berge von Datenmüll und äh, man schafft irgendwelche Gefährder, die man dann überwachen kann. Aber man schafft vielleicht Arbeitsplätze bei der Polizei, aber äh, da schafft man nicht mehr Sicherheit. Man verliert vielleicht die wirklich gefährlichen Leute äh, dann aus, aus dem Blick, wenn man zu viel äh, die Schwelle zu niedrig senkt, was man als als Gefährder ansieht. Ja und, und ich denke auch, dass eben das Vertrauen in die Bevölkerung äh, verloren geht, weil ähm, wenn man erlebt, dass das eigene Handy äh, immer schneller äh, ja äh, also an dass der Akku seine, seine Laufzeit immer stärker verringert und dass irgendwelche Dienste äh, auf, auf, auf äh, die eigenen Handys äh, auf das eigene Handy zugreifen und damit äh, also sozusagen die äh, ähm, also sozusagen dass man selbst das eigene Handy gar nicht mehr verwenden kann in bestimmten Man müsste ein Datenanalyse hört sich ja so an, wie wenn man jetzt bei einem Menschen, der irgendwo einem verdächtig vorkommt, praktisch aus allen Dateien, wo man zugreifen kann, versucht, möglichst viel dort ähm, so zusammenzusuchen, um sich ein komplettes Bild von dem zu machen. Ich meine, da müsste doch eine gewisse Eingriffsschwelle sein, dass man entweder den verdächtigt, dass er was äh, eine Tat begangen hat ab einer gewissen Schwere oder dass er eine Tat vorhat ab einer gewissen Schwere dass man sowas überhaupt machen darf. Ja, es gibt ja sicherlich dafür Regeln, aber es wird auf der anderen Seite eben die, bei der technischen Infrastruktur immer mehr das ausgeweitet. Ausge ne? Also wozu muss diese Cities auf mein Auto zugreifen können ja? äh, äh, durch, durch, durch äh, solche, solche Hintertüren? Ja, Warum müssen die auf meinen Computer zugreifen? Warum müssen die auf mein Smart-TV-Gerät zugreifen? Also ähm, das kann man sicherlich, wenn man will, das auch irgendwie so begründen, dass sich das irgendwie schlüssig anhört, aber das ist äh, widersprüchlich, fin das ist falsch, das ist der falsche Weg. Vielleicht denken das die, dass das man ja. dass, vielleicht denken die, wenn da wenn sich jemand gerne abhören wollen, dass der vielleicht freier redet, vom Fernseher oder im Auto und statt vom Telefon und dass man äh, da zusätzliche Abhörmöglichkeiten hat oder vielleicht, ich weiß es nicht genau. Ich kann nur sagen, dass ich den Weg grundsätzlich für falsch halte und dass wir uns am Rechtsstaatsprinzip orientieren müssen. Und äh, ja, das berührt die Menschenwürde im Kern und äh, die Verfassungsgrundsätze, die wir haben, sind im Grundgesetz festgeschrieben und unterliegen der Ewigkeitsgarantie und die können nicht abgeschafft werden und ja, wir müssen unsere Privatsphäre verteidigen und äh, dass der Staat sagt, er will verhindern, dass irgendwelche Leute ihre Nachrichten verschlüsseln, die terroristische Ziele äh, haben, das kann ich verstehen. Aber ähm, das muss gezielt stattfinden. Und äh, dass die Polizei den Weg in die Massendatenerfassung geht, das ist ein falscher Weg. Und ja, es ist falsch, wenn die Polizei äh, versucht, äh, ja, diese diese Einschreitschwellen, im, oder wenn, wenn, wenn der Staat versucht, für die Polizei die Einschreitschwellen immer weiter abzusetzen, abzusenken und äh, den Datenschutz zurückzudrängen. Ich bin der Meinung, ähm, Polizei soll Polizei bleiben und die haben genug Rechte, um die nötigen Aufgaben zu erfüllen und sie brauchen keine weiteren geheimdienstlichen Aufgaben übertragen zu bekommen. Ich sehe es. Auch irgendwo also im krassen Gegensatz zur Datenschutzgrundverordnung, die jetzt auf 25. Mai gilt, die jetzt praktisch, ähm, ja, vor allem alle Privaten äh, trifft, dass man da, wenn man da Datenschutz verletzt, hat man bis zu 20 Millionen Bußgeld und ähm, hier... Ja, weicht man den Datenschutz total auf und das schon zur, zur Gefahrenabwehr. Das ist, äh, im Fall, das ist kein Verhältnis zueinander. Ja, also grundsätzlich begrüße ich diese ähm, neue Datenschutzgrundverordnung und ich bin der Meinung, das ist richtig. Es ist natürlich eine Umstellung für diejenigen, die Webseiten betreiben, dass sie da jetzt eben zusätzlich Texte aufnehmen müssen. Aber ähm, die großen Konzerne wie Google und, und so, die also riesige Datenmengen sammeln oder so, die werden dort zur Transparenz gezwungen. Und wenn das tatsächlich umgesetzt wird, so wie es geplant ist, äh, ist das auf jeden Fall eine äh, Verbesserung äh, des Datenschutzrechtes. Hm. Naja, ich, ich sehe da auch Zensurpotenzial drin, aber klar bleibt abzuwarten, was da, was daraus jetzt wird. Ja, aber also ich sehe dort im Moment nicht so die Probleme, weil ich, es kann natürlich sein, dass es dort auch äh, irgendwelche Probleme gibt, aber ja, ich bin der Meinung, dass es das Datenschutzrecht und also steht, es ist richtig auf jeden Fall, dass das natürlich gegeneinander steht, dass da auf der einen Seite Datenschutzer stehen, eben versuchen, den Datenschutz voranzubringen und dann eben sowas wie so eine Datenschutzgrundverordnung eben einführen wollen. Und es gibt ja mal mittlerweile auch in den USA auch schon Leute, die sagen, wir wollen auch sowas haben, was in Europa ist, ne? also im Senat bei der Befragung dort, zu so Facebook dort, wurde es ja auch ausgesprochen. Ähm ja, ich finde, das ist eine gute Entwicklung und ähm, die Bürgerrechte müssen im Bereich dieser, äh, ja, dieser, die, dieser elektronischen Medien eben gewahrt werden und da kann man natürlich unterschiedliche Meinungen haben, ob das jetzt äh, ob diese Datenschutzgrundverordnung jetzt äh, der beste Weg ist oder ob man es vielleicht anders machen müsste, aber ähm, es ist ein Anfang und es ist ein, ja, es ist ein Versuch, den Datenschutz weiter zu implementieren und was wir hier sehen eben mit dem Polizeiaufgabengesetz das ist eben der Versuch, Polizeirechte auszuweiten und eben äh, zu verhindern, dass die Trennung zwischen Geheimdiensten und Polizei unh unhintergehbar ist. Jetzt einmal angenommen, das wird so ungebremst beschlossen. Was kann man denn danach äh, noch tun? Ja, das eine ist, äh, Gesetze lassen sich ändern. Ne, das muss ja nicht so bleiben. Äh, wer CSU wählt, der... Ja, der bekommt dann eben auch Überwachung. Und ähm, das ich denke, man muss immer wieder deutlich machen, ähm, wo die Grundlagen liegen für diese falschen Entwicklungen. Ja, also woher der Gefährder-Begriff kommt und was das Feinstrafrecht eigentlich ist und was das bedeutet. Das heißt, man wie das führen kann. Zum Beispiel in Bayern konnte man zum Beispiel bei der Landtagswahl dann etwas anderes wählen, zum Beispiel eine der Parteien, die dagegen protestieren. Genau. und das dann wieder geändert zu bekommen, wenn, wenn die Parteien gemeinsam eine Mehrheit hätten, die dagegen protestieren. Ja, dass die, Wenn die CSU ihre absolute Mehrheit verliert, wird sie nicht äh, in dem Maße äh, ja, solch eine Politik fortsetzen können. Also ich sehe da einen großen Widerspruch, dass der Ministerpräsident Söder überall Kreuze aufhängen will. Aber es geht eben nicht um christliche Inhalte, sondern um eine christliche Kultur, die er nach vorne bringen will. Irgendwie so als als Majoritätskultur. Ja, aber auf der anderen Seite werden unsere ja, christlichen Werte, wie sie in der Bibel stehen, im Grunde genommen äh, ja, verraten. Im Polizeirecht zum Beispiel. Ja. Ich sehe da Widersprüche. Also es kann natürlich Leute geben, die da keinen Widerspruch sehen, klar, aber ich sehe Widersprüche. Wenn man sich damit beschäftigt, wird man sie finden, die Widersprüche. Und ja, ähm, an ihren verfassungswidrigen Gesetzen kann man sie erkennen, nicht wahr? Ja. Okay, ich, ich bedanke mich für das Interview. Ja, alles klar. Tschüss. Okay. Bleib